Hallo, wir grüßen dich ganz herzlich. Ja, Binzo hat heute zu mir gesagt, ich soll mal ein bisschen was mit Geld erzählen. Das stimmt auch wirklich, das ist wirklich auch ein spannendes Thema, auch bei uns Erwachsenen, kann ich dir gleich sagen. All dieweil ich immer wieder merke, dass wir manchmal, auch wir Erwachsenen, ein Mindset haben, als wenn wir hier so ganz dicke Betonklitzer an der Seite haben und wollen es einfach nicht wahrhaben, dass wir natürlich uns auch das mit dem Geld alles erschaffen können, wie wir uns das auch wünschen. Ähm, durch autogenes Training, ähm, Vorstellung schafft Wirklichkeit, ähm, ist es natürlich möglich, dass man sein Gehirn dafür nutzt, ähm, um praktisch das zu erreichen, was man wirklich möchte. Und manchmal wissen wir das allerdings nicht, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das will ich dir heute mal so ein bisschen am Geld erklären. Und zwar, also hier siehst du das ja, hier haben wir ja das physische Geld. Und ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt jemand bist, der das physische Geld so auch von den Eltern oder so bekommt, äh, als Taschengeld so, sozusagen, oder ob du schon ein Bankkonto hast. Es kommt ja darauf an, wie alt du bist und äh, ja. Aber das hat jetzt überhaupt gar nichts damit zu tun, sondern wir gehen natürlich in dieses digitale Zeitalter, wo äh, auch wir Erwachsenen gemerkt haben, ähm, wir gehen viel, viel schlechter mit dem Geld um, als wenn wir es physisch haben. Weil es ist ja so einfach, sich so eine Karte zu nehmen und die einfach da durch so einen Automaten zu, zu geben, seine PIN-Nummer anzugeben oder einfach nur zu unterschreiben. Und schon ähm, ist, hat man das gekauft, was man hat. Nun gibt es auch unterschiedliche, also im BINSO-Code sozusagen unterschiedliche Typen. Ähm, und da musst du einfach auch mal schauen, wer du selber bist. Bist du jemand, der ziemlich schnell Geld ausgibt? Äh, bist du jemand, der emotional Geld ausgibt? Das ist ein ganz großer Unterschied, weil äh, Menschen, die emotional Geld ausgeben, die äh, haben nicht im Hinterstübchen: "Nicht so viel Geld habe ich jetzt gar nicht mehr." Und äh, dann gibt es allerdings auch die, die sehr sparsam sind, die wirklich auf das Geld achten und ähm, ganz genau wissen, weil sie viel öfter darüber nachdenken, was sie sich jetzt kaufen wollen. Das dauert immer ein bisschen länger. So, nur ist das denn so die Sache, wer bist du jetzt, ja, was das Geld angeht. Bei mir ist es so, ich musste lernen, aus dem emotionalen Verkauf zum Beispiel rauszukommen und wirklich zu lernen, zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich das nicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich habe jetzt hier 30 oder 40 Euro, ja, und gehe jetzt einkaufen und da ist jetzt irgendwo eine, eine Bluse, die mir gut gefällt, die kostet 60 Euro, kann ich damit nicht bezahlen. Muss ich wieder gehen. Habe ich aber eine Karte, eine EC-Karte und kann die da reingeben, kann ich trotzdem bezahlen. Ich habe ja ein Dispo und... Demzufolge läuft aber dann in dem Moment vielleicht mein Konto schon auf Minus und das hat in den letzten Jahren ganz viele Erwachsene in die Schuldenfalle geführt, wo es deshalb ganz viele Schuldenberater gibt da draußen, die ähm, uns praktisch äh, dann als Erwachsene wieder dahin führen äh, und das ist, das ist eine Abwärtsspirale, das macht keinen Spaß. Also ich kann mir das nicht gut vorstellen, ich würde richtig krank werden ganz ehrlich, ich würde, wenn ich nicht mehr äh, so leben könnte wie jetzt, dass ich ähm, einfach für, da, für die Dinge, die ich wirklich brauche, dass nicht mal das Geld da ist. Und deshalb sagt man manchmal bei uns Erwachsenen, äh, das Geld, das reicht nur bis 15. des Monats und dann ist es alle. Ähm, denn es ist natürlich aber auch eine sehr, sehr gute Schule. Dann sollte man sich wirklich als Erwachsener überlegen, ob man... ...wirklich äh, das richtig jetzt macht. Also ich habe ja eher äh, das Mindset, ähm, auf die andere Seite zu kommen. Ja, also dieses, dieses äh, wieder aufzufüllen, diese Fülle in Liebe, in Fülle, in Freiheit zu sein. Ähm, da weiß ich allerdings ganz genau, für was brauche ich das Geld. Das ist genau die Sache auch umgedreht. Ja, wenn jemand sagt, oh, ich möchte Millionär sein genau da ist auch der Hase im Pfeffer, all dieweil man nicht lange Millionär ist, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht mit dem Geld. Also das ist wirklich auch nochmal ein richtiger extra Online-Kurs, glaube ich, äh, äh, den ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann erstellen werde, wie man im Prinzip damit umgeht und was man machen kann. Ähm was ich dir jetzt hier für einen Tipp geben möchte, also wo bei mir das damals äh, so war, dass ich wirklich auch sparsam sein äh, musste, weil als ich meine Kinder hatte zum Beispiel, ja, wenn wir vier Personen waren, das muss ja auch irgendwie aufgeteilt sein, ähm, dann habe ich ein Haushaltsbuch geführt. Ja, das ist total wichtig, dass man weiß, ähm, jeden Abend habe ich eingeschrieben, was habe ich ausgegeben, das ist total interessant. Wenn du das nach einem Jahr dir mal anschaust, dann kannst du erkennen, okay, das wäre jetzt nicht notwendig zum Beispiel. Ja, da kann man nochmal Rückschau halten. Ansonsten ist es Schall und Rauch. Aber ganz einfach kannst du dir das auch so machen, indem du einfach einen Block nimmst. Und gibst dort die Einnahmen ein, also was hast du jetzt für Taschengeld bekommen, schreibst du am Anfang des Monats ein oder je nachdem wann du das bekommen hast oder Tante Sophie hat mal irgendwie 20 Euro geschenkt, schreib dir das ein, ganz ganz wichtig. Ganz egal ob du das auf dem Konto hast oder ob du es physisch hast, es muss in deinem Kopf genau das gleiche stattfinden. Das ist wichtig. So, wenn du die Einnahmen immer gut einträgst, dann hast du auch einen Überblick, was du hast. Und dann aber auch abends eintragen die Ausgaben. Ja, also du kannst dir wirklich eine Tabelle machen und dann schreibst du das dir immer schön auf. Oder wie gesagt, es gibt auch solche Bücher zu kaufen wo man das richtig toll eintragen kann. Und damit habe ich das auch gelernt, mich wirklich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist, was notwendig ist. Denn ansonsten jemand zum Beispiel, der emotional ähm, Geld ausgibt. Solange wie es geht, ist es gut. Aber du hast bestimmt schon gesehen, dass es ähm, Menschen gibt, die haben 20 Paar Turnschuhe. Es gibt Menschen, die haben, äh, was weiß ich, Früher haben wir einen Schrank gehabt, mittlerweile haben sie dann ein Zimmer als Schrank. Und braucht man das denn unbedingt alles? Ja, das ist, du brauchst ja in Wahrheit gar nicht so viel. Und du würdest merken, wenn du so ein bisschen minimalistischer denkst, dass, dir, dass du viel klarer wirst, dass es viel schöner in dir aussieht, viel reiner. Es ist wie, als wenn du entgiftest, ja, und das kann man wirklich auch mit dem Geld machen. Probier dir das einfach mal aus, je nachdem, auf welcher Stufe du jetzt gerade stehst, ähm, wo du dich befindest. Auf alle Fälle ist es so, dass wir Geld brauchen, ja, obwohl viele da draußen sagen, Geld macht nicht glücklich, aber Geld bringt uns im Moment als Mensch noch in die Liebe, in die Fülle und in die Freiheit. Und Binso möchte einfach, dass wir ein tolles Leben haben, egal ob wir ähm, äh, wenig oder viel Geld haben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. ja? Weil, wenn du das richtig gut machst, ähm, kannst du total happy und glücklich sein, weil du manchmal einfach sagst, man das brauche ich überhaupt gar nicht. ja? Also probiere dir das einfach mal aus. Schreib mir einfach in die Kommentare, wie du darüber denkst. Das ist mir total wichtig. Und ich antworte dir auch gerne. Okay, gut, na dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss.